ich begrüße euch heute beginnen wir mit einer schätzfrage und zwar wie viele menschen unter 15 jahre starben laut statistik austria im jahr 2020 in österreich durch influenza und wie viele durch covid19 wer länger überlegen möchte kann das video ruhig pausieren denn die folgende tabelle verrät uns gleich die Lösung. In dieser Tabelle sehen wir die Anzahl der Todesfälle im Jahr 2020 in Österreich, die durch Influenza und Covid-19 verursacht wurden, aufgeschlüsselt nach 5 Altersgruppe und Geschlecht. Hier sehen wir dann beispielsweise bei den 0 bis 4-jährigen, starb je ein Mädchen und ein Bursch oder Junge an Influenza. Das gleiche bei den 5- bis 9-Jährigen. In der Altersgruppe 10 bis 14 starben zwei Mädchen an Influenza. Wenn wir diese Zahlen zusammenzählen, sehen wir, dass voriges Jahr sechs Menschen unter 15 Jahre an Influenza verstorben sind, aber niemand an Covid-19. Bei den Männern tritt dann der erste Covid-19 Todesfall in der Altersgruppe 15 bis 19 Jahre auf, bei den Frauen hingegen erst in der Altersgruppe 25 bis 29 Jahre. Das heißt, im Jahr 2020 verstarb in Österreich keine Frau unter 25 Jahren an Covid-19. Bei den Männern ist dann die Altersgruppe 30 bis 34 Jahre die erste, wo es mehr als einen Covid-19-Todesfall gibt. Das ist bei den Frauen erst in der Altersgruppe 40 bis 44 Jahren der Fall. Mit Hilfe der Tabelle können wir folgendes Fazit ziehen. Bei Kindern und bei jungen Frauen wurden im Jahr 2020 in Österreich laut Statistik Austria mehr Todesfälle durch Influenza verursacht als durch Covid-19. Damit wir die Anzahl der Todesfälle besser einordnen können, sehen wir in der nächsten Tabelle, wie viele Menschen insgesamt in der Altersgruppe 1 bis 44 Jahre verstorben sind. Insgesamt gab es in dieser Altersgruppe 1.940 Todesfälle. Davon entfallen 33 auf Influenza und Covid-19 gemeinsam. Das entspricht einem, Relati einem relativen Anteil von 1,7%. Und dieser relative Anteil ist interessanterweise... Bei Männern und Frauen gleich. Abschließend sehen wir uns noch die Anzahl der Einwohner dieser Altersgruppe an. Da sehen wir, dass es in Österreich voriges Jahr circa 4,5 Millionen Menschen gab im Alter von 1 bis 44 Jahren. Das entspricht in etwa die Hälfte oder 50% der Gesamtbevölkerung. Und auf diese 50% der Bevölkerung entfallen in etwa 2% aller Todesfälle. Bei den Frauen ist dieser Anteil etwas niedriger, mit 1,4%. Bei den Männern etwas höher, mit 2,8%. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.